Willkommen zurück Reisende, wir sind heute in Nordic Ashes, ein Autobettler mit nordischer Mythologie, also wir haben hier Yggdrasil, den Weltenbaum, da können wir dauerhafte Verbesserungen scheinbar freischalten, da brauchen wir Blätter für und dann haben wir hier ein Glosar, das bestimmt die Sachen, die man im Spiel finden kann. Ausrüstung und alles. Errungenschaften haben wir. Das sind die, die auch auf Steam angezeigt werden. Machen wir mal das. So ist besser. So dann werden wir uns das jetzt mal angucken. Erscheinungsbild ändern mit F. Cool. Ritter der Dunkelheit. Axeldur. Erobere einen Beliebigen 7 siebenmal mit Axeldur, um diesen Skin freizuschalten. Ah, das macht auch, ändert auch die Wappen. Das ist ja cool. Also man kann seinen Charakter dann auch noch verbessern. So, Axeldur. Jura, Afgrim und Helga. Also, wir haben ein Schwert, eine Axt und einen Hammer. Ich denke mal, wir fangen mal mit dem Schwert an. 25% Schaden und Bereich. Ah, das. Haben die wohl alle? Ich komme aus den nördlichen Bergen von Raxus. Legt euch nicht mit mir an, ich töte alles, was meinen Weg findet. Ja, dann machen wir aber noch mal ein bisschen Musik. So. Also, dann spielen wir den jetzt erstmal mit dem Schwert. Erobert Reiche, also gibt es verschiedene Karten. Bei uns auch noch. Ah, ja, hier. Die Welten Yggdrasils. Midgard, Alfheim, Jotunheim, Muspelheim, Helheim, Niflheim, Wartal Warheim, Wannerheim und Asgard. Stimmt rechts rum werden wir es freischalten. Ah, guck mal, die können wir sogar noch gar nicht spielen. Dann spielen wir jetzt Midgard. Ah, Okay. Plus 60% plus 120%. Irgendwie Samen bestimmt. Aus denen können wir bestimmt dann Blätter machen, die wir für die Upgrades benötigen. Wir können normal, hart und Experte spielen. Dann werden wir jetzt erstmal ganz normal auf normal, weil die anderen sind noch gesperrt. Das einmal angucken. Also, scheinbar haben wir drei Leben. 0P. Also, AP ah, brauchen wir scheinbar fürs Upgrade. Dann von diesen Samen die können wir sammeln und Münzen. Das ist jetzt unsere Waffe. Q zum Neuwürfeln würde auch einen Punkt kosten. Und wir könnten auch upgraden. Mehr Schaden und mehr Bereich, in dem es Schaden macht. Dann haben wir hier die Axt. Nein, gar nicht war den Hammer. Hier die Axt. Hier können wir dann mehr Schaden. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Berserker. Gut. Unendlicher Wirbelwind. Okay. Gut, momentan sind wir noch ein bisschen langsam, aber wir haben ja auch noch nichts freigeschaltet. Können die Sachen hier einsammeln. Jetzt haben wir uns schon mal ein Upgrade freigeschaltet. Wir können ja mal ein bisschen hier die töten und dann gucken was hier noch so gibt. Weil es gibt ja scheinbar auch Münzen. Oh, da ist eine größere Ratte gewesen. Da sind Kisten, können wir die nicht... Ah, doch, können wir kaputt machen. Oh. Wenn wir 15 Münzen haben, können wir an dem... da eine Kiste kaufen. Oh, so, wir sollten gleich mal... Oh, ja... Ach, nein, ab so, wir haben drei Punkte: mehr Schaden, Abklingzeit, Angriff, Reichweite, der Bereich, mehr Schaden. Macht das auch? Das da können wir Abklingzeit nehmen. Wir noch eine Waffe, ja, wir leveln wohl erstmal die hier. nehmen wir also ich weiß nicht was das neue Würfeln macht. Also der Bereich der Schaden ist ja schon mal gut. So. Ah, und jetzt als nächstes würde sich Schaden die Abklingzeit. Oh, und jetzt würden wir mehr Pro Projektile bekommen. Und jetzt wieder, oh das war gut. Da ist eine riesengroße Ratte. Wir müssen bestimmt auch ein bisschen schneller werden. Das wäre schon gut. Okay. Wollen wir einmal getroffen. Ein paar Level ab. Können wir gleich nochmal aufwerten. Also Münzen, oh nicht alle bekommen. Oh, hier ist auch. Oh. Da ist eine Kiste. Oh, hier durch? Ja, gut. So, dann leveln wir mal. 7 Punkte haben wir. wir Ein paar mehr Projektile. Dann machen wir mal Schaden. So, wir haben noch 4 Punkte. Erhöht den Schaden, den ihr zufügt. Jedes Mal um 2,5 Prozent. Wenn ihr von einer beliebigen Quelle Schaden haltet. Ja, das ist ja jetzt aber auch doof. Das können wir nicht... Also wir müssen eins der beiden nehmen. Das hier. Wirft einige Feinde zurück und erhöht die folgenden Werte. Drei Punkte. So. Und hier noch einmal Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, so, jetzt haben wir diesen Berserker Modus aktiviert. Wir müssen natürlich jetzt hier schauen wir in diesem Kreis diesen Altarmonster töten, ganz schön viele auch. Oh, so eine schnelle große Ratte. Oh, da ist ein Heiltrank. So schön. Kreislaufen, nicht die Fläche berühren. Da liegt so ein Samen. Mal leveln. Zwei Punkte. Kostet schneller machen. Was haben wir denn hier noch? Angriffsgeschwindigkeit. Verbrennungsschaden. Und was ist das hier? Unendlicher Wirbelwind. Axtwaffe, physikalisch Nahkampf normal. Die haut ja super Schaden raus. Aber sehr hohe Abklingzeit. Oh, Upgrade ist dann episch. Der Bereich und der Schaden. Aber wir können das auch neu würfeln. Also wir brauchen sieben Stück. Einmal neu würfeln, das heißt wir brauchen acht Punkte. So, mit R aktivieren wir das. Okay, so sieht das dann aus. Alles einsammeln hier. Wir müssen hier noch sehr viele in diesem Ge Töten, aber wir können mal Oben gab es noch eine Kiste, die wir uns kaufen konnten mit Goldmünzen. Also hier waren wir scheinbar. Wo oh, das Trank. Dann war das ja hier oben irgendwo, ne? Aber wo ist die Frage? Da sind noch Kisten. Oh Gott, wo waren das? Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Oder? Hm, wo war das? Oh, das ist aber gar nicht gut. Wappen gefunden. So, können wir uns das jetzt kaufen? Oh, gegenlaufen. So, Abklingzeit, Projektile oder Schaden? Ich würde sagen, ja sagen. Abklingzeit, oder? 30% ist schon viel. Schlagen wir öfter zu. Aber wir müssen uns auch irgendwie mal ein bisschen heilen. Vielleicht ist in der Kiste hier was. Gut, da war jetzt gar nichts drin. Da ist noch eine Kiste. Wir müssen dann auch zusehen, dass wir... Gut, oh, da ist ein Heiltrank. Wieder rechts runterlaufen. Zu, zu dieser anderen Kiste. Okay, die Vögel fliegen, die Roten fliegen nicht direkt auf uns zu das scheint oder oh, ist ein Heiltrank oh, das ist jetzt aber oh nee wir hatten nur ein halbes Leben okay, das probieren wir gleich noch mal Dann wissen wir jetzt immerhin schon wie man ab wie wir upgraden und dass die Kiste sehr gut ist, die wir für die Truhe, die wir für Gold bekommen können. Dann sollten wir gut hier Kisten einsammeln. Und uns am besten dann noch schneller machen. Ah gut, die Getränke bringen uns jetzt gerade nichts. Aber wir brauchen ja die Münzen. Also da jetzt gibt der ein Herz. Also der gibt nicht jedes Mal dasselbe für Münzen. Okay. Also, der scheint wieder an derselben Stelle zu sein, aber diesmal bekommen wir was anderes. Oh, da ist so eine große Ratte. Müssen wir nur das einsammeln von der großen Ratte? Hat ja gute Erfahrungspunkte letztes Mal gegeben. So. Haben wir eingesammelt? Ja, ich glaube. So. Machen wir jetzt mal Faden, Berserker und schneller. die Abklingzeit der Waffe. Und die Karte scheint ja gut groß zu sein, also dass man hier auch echt gut Sachen findet. Irgendwann diese Kiste nicht kaputt, oder was? Oh, da ist wieder eine Riesenratte haben wir nicht. Ah, wir haben Berserker ausgebildet. Genau. Und nicht diese Superwaffe. Oh, diesmal gab es eine Kiste von der. Ja, dann machen wir mehr Schaden. Oh. eine große Ratte. Oh, es ging schneller, weil wir ja Schaden erhöht haben. Aber wir schlagen noch sehr selten zu, also müssen wir mal ein bisschen erhöhen. Da frage ich, ist das die Abklingzeit dann? Aber oh, bestimmt, ne? Die Zeit, wann wir wieder zuschlagen. Hier oben war doch ein Trank. und oh, eine Kiste. Wer macht doch die Kiste kaputt. Ah. Eine Goldmünze. So, hier liegen Erfahrungspunkte. Das heißt, hier irgendwo waren wir. Aus ist eine Kiste. Oh, da war nichts drin. Ne? Gott, wo waren jetzt? Ah, da ist. Oh, nee, ah, gut, da. So. Ja, dann gönnen wir uns hier das noch mal. Geschwindigkeit, Schaden, Abklingzeit. Ja, hier Abklingzeit ist gut. Schaden ist auch gut, aber gut. Wir haben jetzt nur einen Punkt. würfeln wir jetzt doof, weil wir da nicht kaufen können. Warten wir mal. Ah, jetzt erstmal kurz ein bisschen lässt töten. erst zwei Münzen eingesammelt. Oh, der sieht anders aus. Oh, der beschleunigt alle. Hm. Wir töten die zwar, aber wir kommen nicht an die Erfahrungspunkte ran. Oh, was ist das denn? Hm. Käse. Hat uns ein Herz mehr gegeben. Oh, da ist ein, Get ein Tank. So. Oh. oh, irgendwas Goldenes haben wir eingesammelt. Können wir auf E aktivieren. Gucken. Ah, hier wird der Käse angezeigt einen vollen roten Herzcontainer hinzu aber dieses goldene Ding wird uns jetzt leider nicht angezeigt also wir brauchen aber Angriffsgeschwindigkeit und das hier Rüstung, Magie, Elektro. Können wir nicht kaufen, weil wir das hier brauchen. Jetzt können wir das kaufen. Abklingzeit runter und Wirkungswahrscheinlichkeit nach oben. Oh, warum nicht? Schaden und Bereich. Der kann aber scheinbar Projektile haben. Ja, wir nehmen das erstmal jetzt einfach so mit. Oh, jetzt sind wir elektrisch geladen. Also der Bereich des Schwarzes ist echt klein. Oh, guck mal. Oh, wir haben keine 15 Münzen. Oh, gelähmt. Der Blitz lähmt. Okay. Müssen wir jetzt mal ein paar Kisten abgrasen. Da war wieder nichts drin. Ne? Sehr seltsam. Oh, da sind Münzen drin. Weil. Oh, einsammeln. Level up. hier. Die sind ja dann doch ein bisschen nervig. Wa? Wenn die einfach so unkontrolliert fliegen. Und jetzt haben wir die Münze nicht eingesammelt. Da ist wieder einer der die alle beschleunigt. Hier nicht eben noch irgendwo ein Trank. Scheint nicht so. Dass das elektrisch verlangsamt, also lebt das echt gut. Hm, Münzen. So, wir haben ihn getötet. Elf Münzen haben wir. Da sind zwei Kisten. Oh, da ist wieder so eine Riesenratte. Oh, wir sind in das Gift getreten. So. Das, oh Gott, und wir haben gerade diese Superwaffe genutzt. ist ein E. Ah, er hat jetzt gar nichts gebracht. Okay. Oha, cool. Also ein Ring sammelt alles auf der Karte ein. Jetzt laufen wir ganz schön weit weg von dieser piste. Blauer Trank. Der hat unsere Fähigkeit aufgeladen. Oh. Wir haben ein Blatt bekommen. Benutze den Aufstiegskristall über einem Konstellationsrelikt. Ich will jetzt aber ungern Münzen ausgeben, du. Lucky. Also wir wissen ja schon, wenn wir gegen Gegenstände laufen, geben wir das Geld aus. Wir haben ein halbes blaues Herz jetzt. Oh. Also, wir haben auch 19 Punkte. Dauerschaden. Ja, klingt. Oh Gott, scheiße. Ich habe Leertaste gedrückt. Naja, machen wir das halt so. Geschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Ja, wir nehmen das hier noch. Abklingzeit, Zeit. War auch mit. So. Also hier... Links oben haben wir jetzt schon diesen Kristall, den wir bekommen haben, weil wir hier gegengelaufen sind. Gut, das Geld geben wir nicht aus. Dann lieber die Kiste. So. Jetzt müssen wir die Kiste nur wiederfinden. Gut, da ist schon mal zwei Goldmünzen, an die wir jetzt schon wieder nicht rankommen. Oh, jetzt sind Steingolems golems scheinbar aufgetaucht. Aber da ist die eine. Wo ist die andere? Hm. Wo war der andere Schrein? Oder. Hm. So Oder... So... Was weiter hier? Das habe ich mir jetzt überhaupt nicht gemerkt. Oh Mist, wo war denn das? Hier ist aber voll... War doch in der Nähe von der mit dem Herz. Aber wo war das? Da ist die für fünf. Oh nein. Eine Kiste bekommen? Attraktion plus 1. Das ist Attraktion. Boah, aber Abking Zeit ist besser. Oder lag ein Samen. Ist mal eingesammelt. Ja, aber wo waren das? War das weiter oben? Oh. nicht. Und wo war das? Oh, wir müssen irgendwie mal wieder nach unten. Oh, wir hängen an dem Baum fest. War das denn? Was ist denn? Schneeball? Oh Gott. Wir brauchen irgendwie ein bisschen Heilungstränke. Wo waren die Kiste? Äh, da ist er. Abgängzeit. Hm. Aber viele Gegner? Oh, da ist ein Herz. Ah, ist der Schneeball. Also wir könnten die Angriffsgeschwindigkeit, Projektile. Naja, aber erstmal Angriffsgeschwindigkeit. Abklingzeit. Aber reich okay. Oh, jetzt haben wir eine Axt. Ah, die Schneebälle frieren die Gegner ein. Okay, also sollten wir die vielleicht auch irgendwie Also Läuft irgendwie nicht so. Sehr, sehr viele Gegner. Oh nein. Nicht auf, wie passt. Wir hatten nur ein halbes Herz. Ein Blatt und ein Samen. Wir können ja mal gucken, ob uns das Blatt irgendwas bringen. Ah, die Sachen haben wir jetzt schon gesehen. Okay. War denn das jetzt hier? Ja. Ah. Angriffsgeschwindigkeit also scheinen 5%, 5%, 10%, 10% und 20% zu sein. Dauer der Bereich Obelisten Tränkung Gold Also eine Minikarte wäre bestimmt schon gut. Und wir können die Samen fünf Stück gegen ein Blatt tauschen. Was machen wir dann? Angriffsgeschwindigkeit? Oder eine Karte, damit wir diese Dinge auch wiederfinden. Der zeigt nur Tränke und Gold an. Dann nehmen wir lieber Angriffsgeschwindigkeit. Ah, das war ja einfach nur einmal kurz Leertaste drücken. Das ist gesperrt. Heißt 10, es kostet 10 oder müssen wir 10 hier oben ausgeben? Das ist jetzt noch fraglich, ne? Das nächste würde 3 kosten. Okay. Sechs Blätter kann man da bekommen. Dann wollen wir mal eine andere Waffe nehmen? Wir nehmen mal den die Axt hier. So. Ah, okay. Die wirbelt um uns herum. Also wenn sie die Kiste treffen würde. So. Ah, sie fliegt nach oben und dann nach links. Also müssen wir... Jetzt fliegt sie andersrum. ergibt gibt doch gar keinen Sinn. Ah, oder ist das mit Blickrichtung? War das mit Blickrichtung, so wie das scheint. Boah, aber 350 Gegner töten in dem kleinen Kreis hier. Oh, da ist schon wieder so eine Giftratte. Müssen wir das von der Giftratte nur eingesammelt bekommen. anfangen geht das mit den Gegnern? Oder sollte man bestimmt als erstes zu diesen Stein wo, oder Altar, wo man was machen muss? Bisschen ärgerlich, dass die so komisch fliegt. Die Axt. Oh, so, wieder eine Giftratte. Und jetzt kommen schon die Vögel. Hm. Also die fliegt echt seltsam. Abklingzeit, ja Abklingzeit ist gut. Noch mehr Abklingzeit. Ja, wir müssen die Abklingzeit runterbringen. Können ja mal hier Abklingzeit. Und dann holen wir uns dieses Elektro-Ding wieder. Schaden und Bereich. Wirkungswahrscheinlichkeit. Angriffsgeschwindigkeit. Machen wir mal direkt auf 5% und machen uns schneller. Und was machen wir hier? Projektile. Ja, dann werden wir hier einmal. Bereich. Oh, die dicke Ratte erstmal. Die Giftratte erstmal... Oh, es sind zwei. Dann sind das zwei geworden. Aber das Gift bleibt ganz schön lange. ohne dieses Elektro-Ding, die Axt fliegt ja irgendwie hin, wo sie will. Also die müssen scheinbar auch in dem Bereich hier sterben. Oh, haben die denn her? Die habe ich gar nicht gesehen. Also wir müssen gar nicht in dem Bereich stehen, die müssen einfach nur in dem Bereich sterben. Das elektro ist gut, das tötet die auch. Weil die noch schwach sind. So also muss man wirklich das hier am Anfang machen. Der Kiste. Und wir haben jetzt noch keine Münzen gesammelt. Oh, wieder eine Giftratte. Also. Nehmen wir das schon. Die Abklingzeit ist jetzt viel geringer. Oh, das rollen wir aber nicht neu. Das ist ja super. So, Abklingzeit noch verringert. Die Axt hat echt keine Lust zu treffen, ne? Ja, jetzt wieder in das Gift reingeeiert. Jetzt kommen gerade zum Glück nicht so viele Gegner. Gucken, ob wir das hinkriegen mit der Kiste hier. Oh, da liegt ein Trank. Also die heilen wohl immer ein halbes Herz. Und wir haben auch schon gesehen und daraus wir können die ja auch ab, also mehr Herzen bekommen. Durch Sachen, die auf der Karte liegen. Aber das, das Elektroding, das lähmt es richtig gut ein bisschen von den Gegnern abbauen. Ich frag mich aber, was in der Kiste ist. Oh, da kommt hier so eine giftbatte Oh, wir haben es bekommen. Uh. Die Rüstung, also die Lähmungswirkungswahrscheinlichkeit oder im Bereich. Bei dem Bereich unserer Axt. Weil nicht sehr groß genug Ja, wir nehmen mal, glaube ich, das hier. Dann treffen wir noch mehr mit damit. hier unten erst noch alles einsammeln. jetzt noch 15 Münzen zusammenkriegen? Da liegt so ein Samen. Aber genau in Gift. Müssen wir nur noch Kisten finden. Also so, Holzkisten. wo so, was jetzt? Oh nee. Echt immer, wenn wir das Ding gerade benutzt haben, ne? Oh, warte, wir können es upgraden. Oh, guck mal, da ist schon mal ein halbes Herz. Da wäre noch ein halbes Herz. oh so, hier bleiben wir. Hier sind Herzen. Oh, der kann auch springen. Okay. Ja, dann Und das hier mal. Abklingzeit verringern. Uh, Abklingzeit und Schaden. Legendär. Zehn Stück brauchen wir. Wir nehmen jetzt mal dieses Verbrennen mit. Was das auch immer ist macht das hier denn? Cool, die Schaden machen, okay. Aber wir müssten ja, wenn erst noch mal ein bisschen schneller. Mehr Schaden, Wirkungswahrscheinlichkeit nach oben. So, das machen wir mal. Ist da? Unsere Spezialfähigkeit wäre fertig aufgeladen. Aber wenn unsere Axt mal treffen würde, oder oh, ist wieder ein Trank? Dann ja, nehmen wir die jetzt doch ob Hauptsache der hat uns trotzdem. Was ist denn jetzt? Super. Wohl sieben Level aufgestiegen. Wie viel brauchen wir? Zehn. Oh. Ah, wir haben gar keine Münzen. Aber das hier können wir ja gratis mitnehmen. Was werden das mitnehmen. Bern das. Wir haben kein Geld, weiß ich auch, aber. Hm. Sieht ja aus wie eine Lanze oder sowas. Ja gut, wir haben gar kein Geld. War ja nicht eingesammelt. Also kommt immer noch so einem Boss. Dass wir dann in diesen Shop da kommen. Oder so Münzen. Jetzt werden es aber wieder sehr viele Gegner. Also nicht in jeder Kiste ist irgendwas drin. Oh Gott, ich habe gar nicht hingeguckt gerade. So, da wollen wir lang. noch ein Trank, aber da kommen wir schon wieder nicht dran. Da sind zum Beispiel Kisten. Also wir haben schon mal den anderen Schrein, Tempel, Altar gefunden. Wir brauchen jetzt nur noch Münzen. Vogel hat jetzt aber auf uns abgesehen, aber was? Oh. Oh. Oh, einmal bitte da links, da links. Wir haben immer noch nur sechs Münzen. ist aber echt ganz schön viel los, du. Da ist eine Kiste. Oh Gott, wir haben nur noch ein Herz. Oh, Bereich. Dann agieren die bestimmt ein bisschen weiter weg von uns. mal wieder so weit von der kiste weg das war dann ach mist eine sekunde bevor das ding aktiviert war also das spiel macht aber wirklich gut spaß muss ich sagen es gibt ja noch viel was wir freischalten können wir müssen wohl nächstes mal noch ein bisschen mehr auf geschwindigkeit gehen gut fürs Mal reinschauen war das ja in Ordnung? Und gucken wir uns nächstes Mal, die eine weitere Welt an oder schwierigen Geschw Schwierigkeitsgrad oder einen anderen Charakter. Müssen wir mal schauen, was wir bis dahin freigeschaltet haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.